Hallo, das ist schon ein, ein erstes Video. Und zwar sind wir hier in Erdlings, wo er ja vielleicht wisst, dass hier Wohnungsnot herrscht. Und wie ihr seht, stehen hier ziemlich viele Wohnungen leer. Beziehungsweise der ganze Block. Wir sind, wir sind hier am Bauxhof, Ja, am anderen Ende. Und so lässt man jahrelang leer stehen. Und die Leute suchen nach Wohnungen. Ja. Hier standen auch noch mehr. Und zwar hier vorne auf der Wiese. Dafür hat man hier dann so was hingestellt, was sich keiner leisten kann. Also das hier sind Sozialwohnungen. Ja. Da ist so eine Alt Altenheim jetzt drin. Und ja. In Zukunft wird er mehr von mir ja, hören. Bis dann.